Oh, hi Und willkommen, mein Name ist Daniel RP P und ich begrüße euch zurück zuletzt bei Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns noch ein bisschen dem Pokédex ein bisschen vervollständigt und jetzt sind wir wieder hier und machen ein bisschen in der Story weiter. Ich habe meinen Pokédex fast vervollständigt. Ich habe jeden Teil nachgeguckt. Angeblich gibt es 211 Pokémon, dass mir fehlen noch sieben. Einige davon sind nur per Tausch erreichbar und ja, das wird lustig. Ne? ich Muss mir hier noch, weiß nicht. Äh, hier, wie es nochmal geht, dieses Drachenwasser-Pokémon. War das, glaube ich, nicht? Und Scarborne habe ich mir rübergetauscht. Da habe ich, glaube ich, noch nicht den pokédex antrag gezeigt. Scarborne verschweißt am liebsten süßen Baumsaft mit seinen zwei Antennen, nimmt es die Witterung auf, während es dem Wald danach absucht. So und dann, wo war das hier? Ein Quack, so habe ich gefangen, aber das habe ich, glaube ich. Aufgenommen nach der Schein-Koxon-Umfang von Teich mit seinen schallenden Ruf Das ist sein Revier keine Ahnung. Ich nehme das jetzt nicht mehr so genau, weil langsam wird das ein bisschen anstrengend hier die ganzen Dinge mal bereit zu haben. Die Aufnahmen und eins wollte ich hier noch zeigen: Hier alget und Tantrak. die gab es noch ein Schild. Die habe ich in Schild gefangen auf Pokémon Home transferiert und dann jetzt hier rüber gebracht. Und ja, jetzt habe ich den Schwert. Es treibt versteckt zwischen Algen durchs Meer. Nähert sich ein Pokémon, um dieses zu essen, wird es von argit erledigt und verspeist. Net. Latandra ja, dringt Tankschiffe in sein Revier ein, versenkt diese mit Hilfe eines Giftes, das selbst Metall zum Korrodieren bringt. Korrodieren, ja. Ähm, und das es jetzt eigentlich, ne? da King habe ich auch noch gefangen, ich glaube, das habe ich auch noch nicht aufgenommen. Wenn ein Sturm aufzieht, schwimmt es an den Meeresoberflächen, stößt es auf einen drago an spricht es einen kampf Kampfesstien aus. Und ja ich habe mir noch einige pokémon ja schon mal vorbereitet die ich hoffentlich tauschen will ich habe verkehrte team ja ich wie man sieht ich bin ja so sehr stark am trainieren ne, mit competitive pokémon und ich bin voll unverbreitet hier in diese aufnahmen reingegangen So, ich nehme dich rein ich nehme dich rein oh, ich nehme mich raus ihr werdet wieder trainiert auf screen irgendwann wo sind meine team pokémon irgendwo hier sein. Ja. So, irgendwie, du warst noch vor lange. Ich hätte übrigens ziemliches Glück in Pokémon Schild. Ist mir was Schönes über den Weg gelaufen. Und zwar, ich hatte auch schon ein Schwert hier gemacht. Und zwar hier. Boom. Ein Shiny Primano. Cool, ne? Weiß nicht, wie sie bin in diesen komischen Gräsern darum gelaufen in diesen wackelgräsern, äh, weil ich irgendwie ein bestimmtes Pokémon noch suchen wollte ein Schild und ja, naja, ich habe mir ein Schild auch den Pass geholt, also ich habe schon wieder 30 Euro für ein DLC ausgegeben ähm, und ja, macht mir jetzt eigentlich nicht so aus, es ist, als würde man eigentlich sozusagen eine dritte Edition für ein Spiel kaufen von Pokémon was ich ja auch schon oft gemacht habe, also von mir macht das jetzt auch nichts aus. Also ich muss mir extra den Schildpass DLC holen, um mir einige Pokémon noch zu kriegen, an die ich nicht rankam. Und das heißt, ich müsste auch ein zweites Dings hier bekommen. Ein zweites Daku, aber auch nicht schlecht ist. Aber erst einmal hier sichlor, Seemann, Flegmann, die Entwicklung davon werde ich irgendwann vorbereiten. Muss ich wahrscheinlich wieder ein Master fragen, damit der mehr wieder hin und her tauscht ein bisschen. Und ja. Wir machen jetzt aber erstmal in der Story weiter. Und zwar. Ne, warte mal. Ich habe glaube wieder ein paar Watt. Ne? Ähm. Bei den 50.000. Jetzt wo ich mein Ziel von 200.000 Watt erreicht habe, kann ich einen Automaten für der tränke bestellen. Haben wir doch schon. Ähm, hallo spreche damit jemanden Number one mein name ist Inia. ich rufe was dem master durch an bla, bla, bla, bla, bla endlich kann man jetzt aus protein und eisen kaufen. uns kaufen oh, okay also, man kann sich jetzt dinger hier kaufen ev training zeugs okay wenn man das geld hat ne? was ich nicht habe. So, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen muss. Ich glaube, muss mit den ne, mit dem Master, was geht. Na, lass mich doch mal sehen, wie es mit dir unter Kuma so läuft. Stimmt, wir haben diese ganzen Orte da besucht, ne? Kuma, fantastalonisch! Ihr seid ja echt ein Herz und eine Seele geworden. Der Kuma ist an der Seite richtig gedeihen. Äh, ist an einer Ist an deiner Seite prächtig gedeihen. Okay, saubere Arbeit. Ja, ich glaube, ihr seid bereit. Wollen mir bitte über den Hop ab. sagt nie wieder hopp Nie wieder. Oder ranklatschen. Bis jetzt gegen mich kämpfen. Aber was? ein schöner Tag zum Flanieren. oder werden wir. Hier sieht es gut aus. Also dann hier runter, Kuma. Wenn ihr wirklich stärker werden wollt, dann mal schön die Lauscher. Austragungsort dieses eigens für Dagoma konzipiertes training sind die Türme der zwei Fäuste. Beim blauen Turm handelt es sich um den Turm des Wassers. Der rote hingegen trägt den Namen Turm des Unlichts. Der Haken ist, ihr müsst euch für einen der Türme entscheiden. Die Wahl des Turms wird sich nicht nur auf Dagomas Zukunft für Kampfstil, sondern auch auf seinen Typ auswirken. das solltet ihr, ihr gut überlegen, welchen der zwei Türme ihr in Angriff nehmen wollt. In beiden Türmen erwarten dich fünf Etagen und 5 Trainer, die es faustdick hinter den Ohren haben. Du solltest da kommen, also gut trainieren und dadurch im Level aufsteigen lassen, bevor du dich in diesen Herausforderungen wagst. Um die Türme der zwei Fäuste zu erreichen, musst du den Fuchsforst durchqueren. Oder du nimmst die Abkürzung und saust mit dem Pfad über den Fluss. Ich freue mich schon darauf, euch an einer der Turmspitzen zu treffen. Das wird Spitze. Ah, ich verstehe es wegen Turmspitze. ja so viel wusste ich auch schon irgendwie ich muss einen der türme hier aufsuchen und dann entwickelt sich da koma entsprechend welchen turm man auswählen so die sache ist die ich habe den den rüstungspass für schild das heißt ich kann ich habe auch theoretisch ein zweites Dakuma. koma was ich, ich habe das noch nicht bekommen in schild weil ich noch nicht so weit bin aber ich habe theoretisch Platz für ein zweites Dakuma, was bedeutet, ich kann also beide von diesen Formen besitzen. Und so wie ich das jetzt hier plane, ist ich werde beide Türme einfach mal zeigen, gucken, wie hat bei denen abläuft, und dann gucken wir halt mal für was wir uns hier entscheiden, für was für ein Stil oder für beide, halt, ne? weil ich ja wie gesagt beide kumas haben kann, weil ich beide Editionen habe. Aber wir gucken trotzdem mal in beide türme mal rein. Ne? Jetzt gucken wir die zu bieten haben. Das ist der des Wassers, ne? Weil hier ist Wasser und so, ne? oder also, die der Meister hat mir schon Bescheid gegeben. Ist der Turm des Wassers. In die allein mit dem Training der Tarkomas, solange es nicht das einzige Pokémon in deinem Team ist, kann ich dir keinen Zutritt gewähren. Okay. Oh, ich muss alleine mit. Okay, da wird ein bisschen krass. Gut. Das ist EV trainiert also äh, angriff und äh, initiative ne? hat da kommen mindestens level 70 erreicht sollte es den Training problemisch problem also muss ich noch level 70 erreichen was sind das was war und die kürze also soll ich den erstmal hochleveln bis auf level 70 oder was ja super der für Angriff überhaupt Kackangriffe, <lacht> also soll ich jetzt hier noch bis 70 hochleveln? Aber sie würden mir jetzt ja ich nicht sagen, wenn das nicht wichtig wäre, oder? Na, ja, da mache ich einen Schnitt? Ich trainiere meinen kuma hoch und gebe den auch ein paar vernünftige Angriffe und dann schicken wir mal diese beiden Türme aus. Aber heute wird das wohl nichts mehr, glaube ich. Ne? Also, ja, mal schauen. Ja, ich sehe euch dann bis gleich. So, da sind wir wieder mit einem Level 70 Dakuma, war für mehr oder weniger und ja, ähm, ich habe ein paar neue Attacken beigebracht. In Hoffnung, dass das vielleicht hilft. 212 Angriff ist verdammt viel. Ähm, ja, Nahkampf, Eisenschädel, Senkopfstoß und Eis. Klingt nach einem guten Setup. Nahkampf kann ich natürlich nicht so oft einsetzen, aber ja. Ähm, 70, ich habe die Offensivfeste ausgerüstet, weil ich habe erst zu so überreste tendiert. Aber ich hoffe, ja, wir können auch irgendwie Items einsetzen. Also, ja, ist Heilung jetzt irgendwie nicht so ein Problem. von wie weit ich den schon schieben kann. Ja, wir werden beide Türme mal auschecken. Wir versuchen mal erstmal hier den Turm des Wassers und da hinten ist der Turm des Unlichts ne? und ja. Dann checken wir mal beide aus und tun uns danach entscheiden, für was wir ein äh, Pokémon oder Entwicklung oder was auch immer da kommt. Hier wir uns entscheiden, ist der Turm des Wassers an diesem Ort. Kann da kommen die geheimen Künste des Wassers Hat der Kummer mindestens 70 erreicht. Sollte es das Training problemlos abschließen können, wenn du den Turm betritt kannst du ihn erst wieder verlassen, sobald du fünf Trainer bezogen hast. Die daran auf dich warten, und nachdem du selbst besiegt wurdest, Zudem bleibt dir durch das Betreten eines Turms den Zugang zum anderen auf ewig verwehrt. Also wirst du den Turm des Wassers berät, um die künste des Wassers zu erlernen und denen des Unlichts zu entsagen? Ja, meinetwegen Wegen. Deine Entscheidung fällt also wirklich auf den Turm des Wassers. Jawohl ja. Du wirkst entschlossen. Dann mal viel Erfolg. Ich hoffe, du speicherst jetzt nicht irgendwie dazwischen oder so. Was hat unumkehrbar oder irgendwie so Ich will doch erstmal hier nur gucken. Ich muss jetzt fünf Trainer besiegen. Regentropfen verschwälten zu einem Fluss und kehren so irgendwann ins Meer zurück. Die Kreis des das wird dich verschlucken. Ist ja eigentlich vollkommen egal, für was ich mich entscheide. Ne? Ein Schülerin, okay. Ein Schülerin, da haben sie aber ein bisschen Mist gebaut. Habe ich gesehen, Na, steht uns ohne Worte. So was setze ich jetzt hier ein. Seinen Kopfstoß machen wir mal. So wie es aussieht, kann ich wahrscheinlich danach mich noch irgendwie. Oh nee, also voll Unfertigung so, habe ich. auf feste Ich wusste, so was kommt. So, ja ein Kopfstoß. bonk Wie gesagt, ist ja eigentlich egal, gegen was wir ja, für was wir uns entscheiden. Letztendlich habe ich beide. Oh, nur ein Pokémon sieht ganz aus weg stattdessen von einem Talent verschluckt worden okay sieht aber aus als könnte ich mich jetzt wieder bewegen ne? wirklich weil du darfst sich auf der nächsten ebene begeben begeben ich dachte jetzt kommen die so weiß ich nicht so kampfturm mäßig irgendwie hintereinander aber so ist er voll chillig mich schwieriger vorgestellt aber das wird bestimmt noch härter ne? okay. irgendwie konnte ich mich jetzt gerade nicht da hoch bewegen erst so, nummer zwei egal ob rund und eckig Wasser passt sich der Form seines Gefäßes an genauso passe ich auch in meinen gegner so passe ich mich auch meinen Gegnern an gleich wird es dir den Atem verschlagen so ich nehme an du bist eine Schüler Krabby. warum noch Wasser ach so ja Wasser ich bin auch ein bisschen doof ne? ja vielleicht Donnerschlag beibringen sollen das war auch so zur Auswahl aber habe ich irgendwie nicht dran gedacht aber stimmt ja, macht ja eigentlich Sinn, ne? Der Wasser-Pokémon kommen, aber ich habe jetzt nicht gedacht, dass das so offensichtlich jetzt wäre. Ja, vielleicht sollte ich anstatt ice donner irgendwie irgendwie Donnerschlag ausrüsten. Mal schauen, mache ich mal gleich. Also mal Ich habe gar keine Gelegenheit, mich mit deinem kampfstil anzupassen. Dass das auf die nächste Ebene geben, so aber erst einmal bringen wir Donnerschlag bei. Da wird die Sache ja ein bisschen der vereinfachen. Ich habe also nicht Eissieb ausgerüstet, weil weiß nicht, hat mehr Schwächen, dachen Flug, Stein, Pflanze. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, man hat ausrüsten. Es bringt auf jeden Fall, aber anscheinend nicht. Aber hier kommt eindeutig was der Pokémon, also ich Donner attacken. Jetzt kommt wahrscheinlich was vollkommen anderes. Na, ne? pass auf, hey, na. selbst gewaltige Steine können stehen. Niederpassen, zahllosen regentopf nicht standhalten. Dafür, dass ein will, die steht Angriff meines meiner Wassertopfen überstehen kann. Äh, ja, glaube ich. Ein Schülerin Mere. Okay. Mach sie fertig. Barflommee jetzt mit einem Schlag pass auf sehr gut, meine so muss das sein für mich gecheatet. Ein Schülerin wurde besiegt. Eine Wassertopf im gleichen mehr einer hydropumpe pumpe aber ich benutze kein Wasser. Was wir haben, was er tötet? Ich meine, dass ich auf die nächste Ebene begeben, nee, das ist genau das gleiche Na, dann mal hoch. Äh. Jetzt beim Wasser großer Kälte ausgefriert ist und wird zu Eis. weil jetzt entgegen verdampft wird eins mit der Luft, somit ist Wasser imstande seinen Namen und seiner Gestalt nach Blieben zu ändern. Das heißt, es gibt auch viele Möglichkeiten, Wasser irgendwie den Ga auszumachen. Schaffst du es seiner wilden Natur zu bändigen? Ja, das heißt also, wenn ich Wasser genug verbrenne, dann kann ich es erledigen. Äh, nein, so wollte ich das nicht meine. Und wenn ich es genug äh, kälte aus, jetzt haben wir jetzt eingefunden und nutzlos. Äh, ja, schon, aber danke. So, Pavlo Donnerschlag erledigt. da geht's Okay. wieder jetzt noch kälte kann an deiner stärke rütteln aus dem tut elektrizität mit wasser von der elektrizität gleit ist von jemandem erwartet lass mich raten wie viel war dass hat jetzt der dingens ist hier der maastricht der da oben wartet ich wusste es Hi. da bist du ja endlich ich dachte mir dass ein turm des wassers wählen würdest. da kam ich gleich her Gut ob dann ihre unterkommen ihr habt saubere arbeit leistet mein daku hat auch einen spitznamen Homer. <lacht> doch euch steht noch ein abschließender kampf vor und zwar gegen mich zur absicht werde ich meinen gegner mal nicht mit samt anfassen also zieht dich warm an für Pokémon und meinen einen allzu klaren fluss der nicht in den schutz der dunkelheit bietet ich werde jetzt zeigen was wirklich hinter den geilen künsten des wasser steckt dann kommen wir ja dojo meister maastricht vor dich aus und er hat auch ein dak tja ich für dich nur dass ich eine psychoattack habe Ging nicht, bleibt mir nichts anderes übrig als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärfe deine Seele, nutzt den Kampf um nicht weiterzuentwickeln. So, jetzt komme ich. mach damit mit einem Schlag fertig? Pass auf, äh, äh, wow, zum Fokus. Gut, die Zunge, staunen das ist die wahre Partizipation von Dakumas Fäusten Airo, oh Gott effektiv ah, sein stoß hat ja 90 Prozent da gehe ich immer auf Nummer sicher Donnerschlag hm. ich mit einer P irgendwie nicht irgendwie erledigt hab so du du wurde besiegt einfach überwältigen wie schnell die jungen Leute sich hier weiterentwickeln eine menge geld unglaublich zwei seit warf ich ein fantastisches team yeah. Ja, ich wünsche, dieser Fistbump wäre ein bisschen eher passiert. Weil dann hätte ich ja den eingepackt, so mit Hoplo damals. Oh, wusste ich so, auch, dass ich mich auf dich verlassen kann? Dann prächtig, prächtig, wie ich sehe, wie toll du da kummer trainiert hast. Geht mir das Herz auf. Vor lange Zeit hat sich mal damals bester Schüler auch in diesem Training versucht. Sein Name war Deleon. Na, hat ihm sein miserabler Orientierungsszenen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Er hat es nicht einmal bis zum Tor geschafft. Oh, so, jetzt ist aber Zeit für da Entwicklung. Schiffrolle des Wassers, ich merke, hast auch so ein Schwert und Schild-T-Shirt wie ich, also T-Shirt, so da kommen mal die Schrift des Wassers zeigen und bei ihnen die Entwicklung auslösen. Ja, Co? da koma Alles klar. Kann ich jetzt auch B drücken einfach. drück mal B, passiert nichts. Und dann haben wir die Entwicklung. sowohl so Die Entwicklung. Eine Entwicklung. Das Kampfwasser-Pokémon. Fließen das man sagt, es habe den Stil seiner Kampfrechnik an den Fließen eines Flusses nachempfunden. Manchmal ungestümt, manchmal ruhig wie Wasser. Trefferschwall. Schwall, hm. Wasser der mann hat den Stil des Wassers gemeistert und führt mit fließende Bewegung drei Angriffe und folgen mit Volltreffer-Garantie aus. Okay, oder oh, das ist heftig. Fünf. Er hat fünf kritische treffer äh, hier Keine ahnung da war ja mal krass wenn man bin mal gespannt auf die werte von dem teil sie und staunen vor der steht so in all seiner pracht ein umboxame rüstung in der selbst die herze klingelt zwei bricht. der Fließende ist ist was in seiner veränderten form Oh. kannst zu glauben wo ist das groß kaum zu glauben dass sich als kleiner Hacker immer ängstlich hinter mir versteckt hat was für eine veränderung ja wie viele jahre man schon auf den buckel hat es ist doch immer etwas bewegendes jemanden in Entwicklung so mitzuerfolgen vielen dank dann und runde so hoch ich doch noch mal etwas wichtiges vergessen hier für dich das bereich nur jenen die gegen mein wahres ich gekämpft haben die liga Card von maastricht oh. Okay, es wird Zeit zum dosen zurückzukehren. An sein Talent gibt es nicht zu rütteln, dann ist wohl so langsam an der Zeit und oh, noch mal ein Kampf gegen den. Wahrscheinlich Wäre ein bisschen zu früh oder? Okay, schauen wir uns mal timer an, bevor wir wieder resetten und den anderen Turm versuchen. So. So, verborgene Faust. Wenn das Pokémon einen direkten attacke einsetzt, trifft diese auch dann, wenn sich das Ziel selbst schützt. Oh, cool. Okay, die Werte sind ganz schön hochgegangen. Ein bisschen. Ich glaube, Verteidigung hat sich so ein bisschen verdoppelt. Angriffskraft so 60, 80 hochgegangen, glaube ich. Nicht schlecht. Aber wir werden natürlich den anderen. Turm noch auschecken. Jetzt gucken, in was dieser Pokémon sich dann entwickelt. Also, das machen wir auch noch in diesem Part übrigens. Also, bis gleich. Und wir stehen jetzt ja gerade vor dem Turm des Unrechts und gucken uns mal an, was hier alles abgeht. Ne? Bla bla bla bla. Du brauchst Level 70, um hier einzugehen. Bla bla bla. Hier sind fünf Trainer, nehme ich an. Ne? Gut, dann gehen wir mal hier rein mal gucken, was uns hier erwartet wie die entwicklung aussieht und allgemein so an attacken und so habe ich jetzt nichts geändert wie beim letzten mal immer noch offensiv -beste, ne? hm. So können wir uns die werte auch noch mal angucken bevor es sich entwickelt ne? ich meine die werte sind auch ein bisschen anders ne? und ja nehmen turm des unlichts viele Unlichttypen typen dürfte jetzt nicht so schwierig sein also kommen ne. Wenn du nur in Lichten nachjagst, erweitert sich dein Horizont. meine Attacken lassen nicht und doppelt 1 werden. Das wird auch auf dich abwerben. Okay, eine Schüler. immer du sagst. So. So. Dann komm mal her. ja. Kommt ja, Nahkampf wäre natürlich das Beste, was ich hier einsetzen könnte, aber such mal mit eisieb weiß nicht knuddler habe ich knuddler als tm ich glaube ja hätte vielleicht mal gucken können aber soll ich weiß nicht da kommen hat lernen könnte weil wir eigentlich gut hier ich sollte mich weniger auf licht und dunkel konzentrieren Du bist eine inspiration und ich beeindrucken dass ich auf die nächste ebene begeben das hatte ich auch vor kollege ein schülerin es dunkelheit macht es möglich auch den schwächsten nicht wahrnehmen zu können ich werde dir zeigen wie man die ultimative kombination aus Licht und Dunkelheit fest ist dass wir kriegen im harz auf einmal zu wir über über dunkelheit ich weiß dass der turm des und aber trotzdem ha. so ähm ab ja, ich sieht nämlich an. Oh Gott, obwohl Gegenschuss. Ich dachte Gegenschuss war Kampf, aber es anscheinend Unlicht. Ja, es Gegenschlag, ne? Was ich gerade denke, egal. Setz einfach. Selbst mit meiner ultimativen Kombination aus dich und Dunkelheit habe ich verloren. Es war ja Kampf und Licht, aber okay. Ich einen Fee und Licht-Pokémon, wirklich Du dass ich auf die nächste Ebene geben. weil für jetzt irgendwie so, dass und irgendwie so am nächsten an Licht kommt, würde ich sagen. Ich habe mal, ich habe mich letztes Mal dran gesessen und darüber überlegt, was für ein Element es Sind Pokémon noch nicht gibt, aber irgendwie gibt es schon alles. ne? Wir alle irren auf unserem Pfad durch die lichtlose Dunkelheit. Auch der Ausgang des Kampfes ist ein tiefes schwarz gilt ja, Genau das macht es so spannend. Keine Ahnung, was, auch für was ich ein Typ hier noch auf was ich hier für einen Typ noch gekommen wäre. Wäre Vielleicht weiß ich nicht, robotisch. Roboter, ich meine, das ähnelt ein bisschen Stahl, aber ne, dann könnte Roboter, weil nicht wäre anfällig gegen Elektro oder absorbiert Elektro oder irgendwie sowas was. Ja, der ist ein bisschen stärker, vielleicht hilft das, aber sonst ist eigentlich alles irgendwie vorhanden ne? und tot. Das wäre doch gut, aber das Pokémon. Wir reden ja vom Pokémon, ne? weil wir auch so ein typisches Rollenspiel-Element fehlen würde. Aber sonst ist eigentlich schon alles in Pokémon vorhanden, ne? wenn man so darüber nachdenkt. Ne? Hier ist Element, Material und so muss schon mal müsste schon echt nachdenken, irgendwie, wenn man was Neues hinzufügen würden wollte ich glaube mir wird schwarz vor augen ansonsten gibt es da eigentlich gar nichts ne? mehr hm. So haben wir nicht hoch okay aber ja, ist natürlich nicht so spannend jetzt hier aber gut was auslaufende schiffen einen günstigen wind ist erschwert einlaufenden schiffen der rückkehr die rückkehr licht und dunkelheit liegen oft nahe beieinander schaffst du es aus beiden das beste zu ziehen Wir reden ja so viel über licht so ganz eindeutig der turm des unlichts das steht doch irgendwie zu unlicht. ich meine das hat licht im namen aber ist doch irgendwie sehr klar der dunkelheit sein soll oh, perfekt Um zu nutzen endlich mal okay. Jetzt ist auch mal gelungen, aus beiden das Allerbeste herauszuholen. Und jetzt kommt wieder der alte Mann. Den machen wir auch noch fertig, kein Problem. Okay. Hey, dich kenne ich doch. Da bist du ja endlich. Ich dachte mir, dass du den Turm des Unlichts wehen würdest. Da kann ich gleich her. Gut ab dann die ihr habt sauber Arbeit geleistet. Koma, doch steht noch ein abschließender Kampf vor und zwar gegen mich. Zur Abwechslung werde ich meinen Gegner mal nicht mit Samt Handschuhen anfassen. Also zieh dich warm an. Fisch meinen einen allzu klaren Fuß, der nicht den Schutz der Dunkelheit bietet. Ich werde jetzt zeigen, was wirklich hinter den Künsten des Unlichts steckt. Dann zeig mal. Totemäister meister ich fahr dich heraus. Ah, komm mal her. Ich mache dich fertig, so wie den Rest. Gegen dich bleibt mir nichts anderes übrig, als ernsthaft ernst zu machen. Gut, schärfe deine sohn nutzen den Kampf, um dich weiterzuentwickeln. Genau die gleichen Sätze, glaube ich, ne? Ja, ich habe wieder Zen kopfstoß aber das wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Jedenfalls nicht mit Einschlag. Okay. Verdammter Rick, ey. Sie dann Daniel. Das war Potenzial von Dakumas Fäusten. Eroas. ist ja nicht schneller als ich, und da war immer auch kein level abbekommen einfach überwältigen wie schnell die jungen leute sich weiterentwickeln du kriegst eine menge geld ich nehme an der kommt wieder genau gleiche unglaublich seid zwar ihr seid zwar jetzt zwei seid mein Gott egal das schon gelesen. Muss mich angewöhnen, gerade vom Fernseher zu sitzen. Ich glaube, das wird beim Lesen ein bisschen helfen. Okay, reg dich ab. Ja, Kollege. Hohoho, ho, ho, wusste ich doch, dass ich mich auf dich verlassen kann, Aniero. Richtig, prächtig wenn ich sehe, wie toll du da kummer trainiert hast, geht mir das Herz auf. Vor langer Zeit hat sich mir ein damals bester Schüler auch in diesem Training versucht. Sein Name der Leon, der hat sich ja verehrt hat sich mal zum tumor geschafft so entwickle dich, gib dich der Dunkelheit her? Hm. Ja. Cool genau das gleiche drauf, ey. Ah, ich verstehe, ich habe es gerafft, na nur entwickelt sich, so genau gleich Pokémon, oder so, aber anderer Stil, ne? Fokussiert das Ziel ist darauf spezialisiert, Gegner mit nur einen Treffer zu bezwingen, indem sie schlagartig anfällt und einen fokussierten Hieb austeilt. Cool, Finster Treffer. Da den Stil des Unlichts und führt einen fokussierten harten mit Volltreffer-Garantie aus. Also macht immer Volltreffer 80 und ist garantiert Volltreffer. Und ist das so stark, als fast wie Nachthieb, ne? das ist wie tief dann aber halt garantiert nämlich an ne? sie und staunen vor der steht Bulauso in all seiner pracht ein unbeugsame rüstung an der selbst die herzte klinge in zwei bricht obwohl es nicht so viel verteidigung hat der fokussierte stil des unlichts in seiner vollendeten form wo kaum so glaube ich äh, als kleiner Röker hinter mir ängstlich hinter mir versteckt hat was war eine veränderung Bla bla, bla bla bla Genau das gleiche wie vorhin. Die Karte von Maastricht. Okay, jetzt wird Zeit, zum Dojo zurückzukehren. Wir haben diese Komisch aus wie so ein Riesen Ding, mich verfolgt So. Gut. Hi, wie geht's? Alles klar, cool. Hast du so andere Werte? Sieht jetzt nicht so aus. Das Pokémon direkt der Attacke, an den die auch da. Okay, ist genau das gleiche. Okay, gleiche Werte, nur halt anderer Typ halt, ne? Nehme ich jetzt mal an. Gut, ich werde, weiß nicht, mich online mal so ein bisschen. Wo brauche ich eigentlich gar nicht? Ich werde im nächsten Part höchstwahrscheinlich beide Formen haben. Also ja, macht es ja jetzt nicht so einen Unterschied ich jetzt hier Ne, ich werde bis in pokémon schild noch bis zu diesem punkt spielen und dann den Turm des wassers halt besuchen oder kann ich dann nur jetzt noch ändern da wäre eigentlich am besten ne? aber ich krieg so oder so zwei also das ist der Turm des Wassers, da war, weil bereits auf den Turm des nichts gefallen ist kann ich da ja keinen zutritt verwehren gewähren also nehme ich mal an ich werde hey, einen moment mal ich schon zwei so rüber getauscht schon man ich gar nicht ich glaube nicht Nö, sieht nicht so aus hey. ja, natürlich habe ich hier noch nicht rüber getauscht ich brauche den da noch für die story ne? meine jetzt fällt auf wenn ich mit dem ding irgendwie da reingehen wird <lacht> daten passieren egal Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns. Ich finde übrigens gut, dass ich mich jetzt überall die interpretieren kann, obwohl ich jetzt hier schon alles gefangen habe und nicht mehr hier durch die Gegend rennen muss. Aber ja, im nächsten Part werde ich hier mit Beinform stehen. Ich werde wahrscheinlich diese Form jetzt anhalten und beim nächsten Mal noch mit der anderen hier stehen. Und ja, dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Ne? Ich nehme mal an, es geht noch ein bisschen weiter. Ne? Ich habe so Gefühl, wir müssen noch mal gegen den irgendwann kämpfen und der hat dann die andere Form. Ne? So wird er wahrscheinlich sein. Gut, aber ich sage erstmal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der bald gefallen. Wenn ja, lasst bitte ein Like, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.